Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 50, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Tierschutz stärker in Forschung und Lehre verankern, Drucksache 19-2416. Hier liegt mir eine Wortmeldung vor, zunächst von Frau Kollegin Hamann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin sehr froh, dass ich heute zum Antrag «Tierschutz stärker in Forschung und Lehre verankern» sprechen kann. Ich hoffe, Sie sehen mir das auch an. Seit vielen Jahren verfolgen wir Grün, die Entwicklung der Tierversuchszahlen mit Sorge. Die Anzahl der verbrauchten Tiere in Tierversuchen an den hessischen Universitäten stieg seit dem Jahr 2000 mit 28.818 Tieren auf 50.276 Tieren im Jahr 2014. Dies stellt für diese Zeitspanne fast eine Verdopplung dar. Für uns GRÜNE ist es eine ethische Verpflichtung, sich für den Schutz der Tiere um ihrer Selbstwillen noch einzusetzen. Wir sehen es als notwendig an, dass Maßnahmen erforscht werden, mit dem Ziel, Tierversuche auch überflüssig zu machen. Ich bin sehr froh, dass wir uns mit unserem Koalitionspartner geeinigt haben, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Wir sind uns einig, die Tierversuche sollen deutlich reduziert werden. Meine Damen und Herren. Daher haben wir auch in der Koalitionsvereinbarung nicht nur beschlossen, eine Stiftungsprofessur für das sogenannte 3R-Verfahren einzurichten. Sondern auch die Verankerung der 3R-Prinzipien bei den Forschungseinrichtungen durch das neue hessische Hochschulgesetz. Für die, die es nicht wissen, was bedeuten 3R? 3R-Verfahren bedeutet Replacement, dies heißt der Ersatz von Tierversuchen. Reduction bedeutet die Verringerung von Tierversuchen und Refinement beinhaltet nichts anderes als die Verfeinerung von Versuchen und somit führt zu somit weniger belastenden Versuchen bei den Tieren. Meine Damen und Herren, ich bin sehr stolz darauf, dass Hessen die Anliegen des Tierschutzes in der Hochschulpolitik verwirklicht. Es ist nicht nur gelungen, nur eine Stiftungsprofessur auf den Weg zu bringen, sondern es wurden sogar zwei Stiftungsprofessuren geschaffen. Ich finde, das ist eine Leistung, die man anerkennen kann. Meine Damen und Herren. Und nicht nur zwei Stiftungsprofessuren, sondern zusätzlich erfolgt auch die Wiederbesetzung einer Professur für den Tierschutz an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Justik-Liebig-Universität in Gießen. Und damit wird auch ein lang verfolgtes Ziel von uns GRÜNEN auch verwirklicht. Wir freuen uns sehr, dass Wissenschaftsminister Boris Rhein die Einrichtung einer entsprechenden Professur an der Goethe-Universität Frankfurt und einer Juniorprofessur an der Liebig-Universität Gießen bekannt gegeben hat und auch und das ist wichtig, die entsprechenden Bewilligungsbescheide übergeben hat. Eine der Professuren ist für die Entwicklung tierversuchsfreier Methoden vorgesehen, um neue Wirkstoffe auch zu prüfen. Sie wird in der Goethe-Universität Frankfurt künftig zur Reduktion von Tierversuchen auch beitragen können. Die andere Professur in Gießen sowie auch die neu besetzte Professur für den Tierschutz werden sich mit der Leidensreduktion von Tierversuchen als auch mit tierversuchsfreien Methoden beschäftigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren Dies ist ein bedeutender Fortschritt für den Tierschutz. Er wird dazu führen, dass die Tierversuche in Hessen auch deutlich reduziert werden können. es kann auch ein Signal ausgehen in andere Bundesländer, um auch deutlich zu machen, welche Möglichkeiten bestehen, alternative Verfahren zu erforschen, diese einzusetzen, um dann auch not das Tierleid nach unten zu drücken und Tierversuche auch zu reduzieren. Vielleicht auch schaffen wir es irgendwann einmal, auf die Tierversuche ganz zu verzichten. Uns ist klar, dass es eine Vielzahl von Tierversuchen gibt, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Dazu zählt die gesamte Palette der Giftigkeitsprüfungen für neue Chemikalien sowie auch die Arzneimittelprüfungen. Es gibt die Tierversuche, die in den Bereichen der Diagnostik, der Ausbildung, der Grundlagenforschung und der Arzneimittelentwicklung vorgenommen werden. Es ist jedoch auch erkennbar, dass Tierversuche oft auch eine falsche Sicherheit bedeuten können. Denn es ist erwiesen, dass viele im Tierversuch getestete Medikamente im späteren klinischen Einsatz nicht die Unbedenklichkeit bestätigen, die sich durch den Tierversuch erst einmal sich ergeben hatte. Und so wurden – das ist Ihnen auch bekannt – und werden immer noch Medikamente immer wieder vom Markt genommen, da Menschen durch sie gesundheitlich geschädigt wurden. Also, ihnen wurde nicht geholfen, sondern es trat sogar noch ein gesundheitlicher Schaden ein. Die Liste dieser Medikamente mit gesundheitlichen Schäden ist sehr lang. Wer sich dafür interessiert, es gibt eine Ausführung dazu. Ich war selbst erstaunt, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, wie viele Medikamente wieder vom Markt genommen werden mussten, weil sie eben nicht diese Wirkung erbracht hatten, die man von ihnen erhofft hatte. Besonders bekannt geworden sind z.B. Kondagan, das liegt schon eine Weile zurück, aber in der neueren Zeit waren es Drasilol, Vioxx und auch Libobay. So wurde Bei als Cholesterinsenker im Tierversuch getestet und als sicher befunden. Es gab vorher zahlreiche Tierversuche. Bei Menschen führte dieses Medikament jedoch zu Muskelzerstörung und zu Todesfällen. Selbst Erkenntnisse oder Ergebnisse aus klinischen Studien, die meist an Menschen mittleren Alters vorgenommen werden, zeigen bereits, dass sie nicht auf Kinder oder alte Menschen übertragbar sind. Wenn schon diese Ergebnisse von einem Menschen auf einen anderen Menschen aufgrund von alters- und geschlechtsspezifischen Unterschieden problematisch sind, besteht doch zu Recht die Frage, wie sollen dann Ergebnisse von Ratten und Fischen Sicherheit schaffen? Der Mensch unterscheidet sich nun einmal von den verschiedenen Tierarten hinsichtlich des Körperbaus, der Organfunktion und der Verstoffwechselung von Substanzen. Die Erkenntnisse aus einem Tierversuch sind daher immer – das muss ich betonen – immer mit einem Risiko auch behaftet. Ein Tier ist nun einmal kein Mensch, daher können die Ergebnisse niemals eine hundertprozentige Sicherheit für den Menschen beinhalten. Aber was wir brauchen, sind sichere Medikamente. und Dafür brauchen wir für verlässliche, für den Menschen relevante Forschungsergebnisse. Schon seit Längerem greift auch die Erkenntnis, meine Damen und Herren, dass Studien über Zell- und Gewebekulturen gegenüber Tierversuchen zuverlässige, gut reproduzierbare und eindeutige Ergebnisse bringen können. Es ist auch feststellbar, dass In-vitro-Systeme nicht nur schneller Ergebnisse bringen, sondern oftmals auch wesentlich empfindlicher auf giftige Einflüsse reagieren als z. B. die Versuchstiere. Als Beispiel nenne ich den EpiSkin-Test mit künstlicher menschlicher Haut der zur Bestimmung der Ätzwirkung von Chemikalien auf der Haut eingesetzt wurde. Dieser Test meine sehr geehrten Damen und Herren, wurde sonst an Kaninchen und Meerschweinchen vorgenommen. Oder den Transformationstest, der eine Prüfung auf Tumorbildung mit permanenten Zelllinien beinhaltet. Dieser Test ersetzt die Verabreichung von Substanzen bei Ratten und Mäusen, und dies über einen längeren Zeitraum. Aber ich sage auch einmal ganz deutlich, der Kostenfaktor spielt natürlich auch eine Rolle. Gerade bei den Versuchstieren, wenn sich die tierversuchsfreien Verfahren erst einmal etabliert haben, sind sie – und das ist die Erkenntnis von vielen – wesentlich günstiger, kostengünstiger als Versuche mit Tieren. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen alles daran setzen, dass dieser Weg zu einer Forschung mit sicheren Erkenntnissen und ohne Tierleid führt. Wir wollen in Hessen den Weg mit diesen drei Stiftungsprovisionen begehen. – Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Hamann. – Als Nächste hat das Wort Frau Abg. Müller-Schwalmstadt für die Sozialdemokratische Fraktion Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Zahl der für Tierversuche verwendeten Tiere hat noch immer eine mehr als fragwürdige Größenordnung. Im Jahr 2013 etwa sprechen wir von rund 3 Millionen Tieren in der Bundesrepublik. Hessen kommt im Ländervergleich dabei auf Platz 6. Hier geht es um etwa 250.000 Tiere. Natürlich ist auch uns klar, dass bestimmte Tierversuche, z.B. durch Vorgaben des Bundes in der Medikamentenentwicklung, derzeit nicht nur schwierig zu ersetzen sind, sondern im Verfahren sogar gefordert werden. Gleichwohl lassen diese Zahlen natürlich Beunruhigung, Unzufriedenheit und auch Mitleid zurück. Es geht um 3 Millionen Lebewesen. Dies sage ich ausdrücklich nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des Tierschutzes als unser Verfassungsziel. Daher bewerten, ich, bewerten es meine Fraktion und ich als Schritt in die richtige Richtung, wenn sich der Landtag dafür ausspricht, für eine deutliche Verringerung der Tierversuche und zugleich für zwei Professuren der 3-R-Aspekte, die Kollegin Hammann hat eben genannt, wofür die 3 r stehen, Replacement, Refinement and Reduction. Dies ist übrigens eine Forderung, die schon seit Längerem von der Tierschutzbeauftragten Frau Dr. Martin erhoben worden ist. Ich nehme dies zur Gelegenheit, ihr und ihrem Team für ihre Arbeit und ihren Einsatz und das Bohren wirklich dicker Bretter ganz herzlich zu danken. Was den vorgelegten Antrag von CDU und Grünen anbelangt, selbstverständlich ist es zu begrüßen, wenn das 3R-Prinzip im Hochschulgesetz festgeschrieben wird. Es wird sich zeigen, wie dies konkret aussehen wird. Auch durch die Stiftungsprofessuren bzw. die Forschung zur Verringerung und Vermeidung der Tierversuche ist dringend angezeigt. Ich hätte mir doch wirklich gewünscht, dass weitere Maßnahmen hinzugekommen wären und ein Gesamtplan entstanden wäre. Vorschläge für solche Maßnahmen gibt es. Andere Bundesländer haben bereits entsprechende Entscheidungen getroffen etwa die Einrichtung eines Zentrums für tierversuchsfreie Verfahren in NRW, das von den dortigen GRÜNEN als Meilenstein gefeiert worden ist, oder eine feste Förderung für tierversuchsfreie Verfahren, wie sie etwa in Baden-Württemberg mit 400.000 € praktiziert wird. Auch die Koppelung von Wissenschafts- und Forschungsförderung in der Tierforschung an die Einhaltung und Weiterentwicklung des 3R-Prinzips gehören zu einem solchen Gesamtkonzept. Natürlich wäre es dann auch notwendig gewesen, noch etwas Geld in die Hand zu nehmen. Doch betone ich nochmals, der Tierschutz ist ein Verfassungsziel und gehört damit qua Definition zu den Aufgaben, denen wir uns vorrangig zu widmen haben. Ich möchte noch einen anderen Aspekt des Themas hinweisen, nämlich die Kontrolle. Am Ende können alle gesetzlichen Vorgaben nur so wirksam sein wie die Behörden, die sie zu überwachen haben. Wir erinnern uns an einen Fall des Instituts aus Bad Nauheim, wo nicht genehmigte Tierversuche durchgeführt und die Tiere unnötigen und schmerzhaften Prozeduren unterzogen wurden. Wahrscheinlich gibt es in diesem Feld eine hohe Dunkelziffer, nicht zuletzt auch wegen der Konkurrenz von Forschungseinrichtungen um die schnelle Publikation von, von Forschungsergebnissen. Im vorliegenden Fall bedurfte es offenbar eines internen Hinweisgebers, um den Stein ins Rollen zu bringen. Das zeigt, dass die kontrollierenden Behörden in den Landkreisen und kreisfreien Städten noch besser in die Lage versetzt werden müssen, ihr Kontrollnetz dicht zu stricken. Am Rande bemerkt dies gilt natürlich auch z. B. für die Nutztierhaltung. Um es einmal salopp zu funktionieren, solange den Kommunen das Wasser bis zum Hals steht, bleibt kaum Raum oder viel zu wenig Raum für diese notwendigen Kontrollen. Auch dafür steht die Landesregierung in der Verantwortung dann hilft es auch nicht viel weiter, dies nur am Rande, wenn eine hessische Tierschutzstiftung künftig jährlich – die Stiftung bestehend 150.000 €– den Ertrag an Tierheimprojekte ausschütten soll, also mal vor dem Hintergrund der Niedrigzinsphase heutzutage. Fragen Sie vor Ort nach. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Der angesprochene Fall der illegalen Tierversuche zeigt aber noch etwas anderes. Am Ende mussten an den illegalen Versuchen beteiligte Forscher zwar bis dahin eine beispiellose Geldbuße von 72.000 € zahlen, zu einem Prozess jedoch kam es nicht. Dies hätte aber sicherlich der öffentlichen Debatte zu Tierversuchen genutzt und auch der Rechtfertigungsdruck auf die beteiligten Wissenschaftler wäre um einiges höher gewesen. Daher schließe ich mich der Forderung der Landestierschutzbeauftragten an, Schwerpunkt Staatsanwaltschaften für den Bereich des Tierschutzes einzurichten, und Fälle von Verletzungen des Tierschutzes bei bestimmten Richtern bzw. Gerichten zu bündeln. So könnten Kompetenz und Expertise konzentriert und damit die Verfolgung von illegalen Tierversuchen weiter verbessert werden. Meine Damen und Herren, es gibt für die ethische Problemstellung im Bereich der Tierversuche keine simplen Lösungen. Wir müssen stets abwägen. Bei dieser Abwägung aber ist eines ganz klar. Das Leben von empfindungsfähigen Tieren wiegt schwer. Meine Fraktion und ich bekennen uns dazu, dass Tiere um ihrer Selbstwillen schützenswert sind. Deshalb muss es langfristig darum gehen, möglichst alle Tierversuche zu vermeiden und Ersatzmethoden zu etablieren und zu erforschen. Kurzfristig. Kurzfristig müssen wir alles tun, um Tierversuche zu vermindern, die Methode in Richtung Leidensfreiheit zu verfeinern, auch illegale Tierversuche zu ermitteln, zu verfolgen und konsequent zu bestrafen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat für die Fraktion der CDU Herr Abg. Dr. Bartelt. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Hessen richtet in Frankfurt und Gießen zwei Lehrstühle ein, die Methoden entwickeln, Tierexperimente zu ersetzen oder zu reduzieren. Es ist das Ziel, den Tierschutz zu stärken und gleichzeitig Qualität und Freiheit der Forschung in der Medizin, Biologie und Pharmakologie zu sichern. Für diese beiden Professuren werden 2 Millionen € eingesetzt. Nur ganz wenige Hochschulen in Deutschland widmen sich in diesem Thema durch eigenständige Lehrstühle. Hessen ist auch hier Vorreiter. Meine Damen und Herren. Im Einzelnen wird das 3R-Verfahren erforscht und evaluiert. Ich wiederhole, die drei R stehen für Reduction, Prüfung, ob ein Tierexperiment unbedingt zum Erkenntnisgewinn nötig ist, Replacement, Prüfung, ob eine Untersuchung an Zellkulturen oder Computersimulationen wissenschaftlich gleichwertig wäre und Refinement, Prüfung, wie bei noch nötigen Tierversuchen der Tierschutz gewährleistet wird durch achtgerechte Haltung der Versuchstiere und Minimierung des Schmerzes der Versuchstiere. Im Pharmakologischen Institut der Goethe-Universität in Frankfurt auf dem Riedberg werden schwerpunktmäßig Experimente mit Zellkulturen erforscht. Hier wird die Aussagekraft des Versuches im Vergleich zum Tierexperiment evaluiert. Es werden Verfahren auch auf ihre Rechtssicherheit, etwa bei einer vorklinischen Prüfung beim Zulassungsverfahren eines neuen Medikamentes, geprüft und zertifiziert. Dies kann in der Folge zur erheblichen Verminderung von Tierversuchen führen, ohne den Forschungsstandort in Universitäten und der pharmazeutischen Industrie zu gefährden. Das ist uns wichtig. Meine Damen und Herren. In Gießen wird der Schwerpunkt im Refinement liegen, artgerechte Haltung der Tiere, schmerzfreie Betäubungsverfahren und intelligente Versuchsplanung durch Verwendung möglichst weniger Tiere und Tiere niedriger Entwicklungsstufen sollen die Ziele Forschung für den kranken Menschen und Schutz des Geschöpfes Tier miteinander vereinbaren. In diesem Zusammenhang wächst sicherlich die Erkenntnis, dass die Fakultäten Medizin, Biologie und Pharmazie Zugang zu einer Tierversuchsanlage in eigener Verantwortung anstreben sollten. Dies sei bei allem Respekt vor der Autonomie der Hochschulen hier angemerkt. Die Einrichtung dieser Professur für R3 stärkt die Kooperation mit deutschen und europäischen Forschungsgemeinschaften und erhöht die Möglichkeit, hier Fördermittel zu erhalten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG vergibt alle zwei Jahre einen Preis für Alternativmethoden zum Tierexperiment. Es ist der Händelpreis mit einer Dotierung von 100.000 €. Sie fördert Tierexperimente auch nur dann, wenn die Prinzipien 3R berücksichtigt werden. Die European Science Foundation, ESF, der Zusammenschluss der Forschungsgemeinschaften in Europa knüpft die Vergabe von Fördermitteln ebenfalls an diese Bedingungen. Dies steht auch im Einklang mit der 3R-Declaration aus dem Jahr 2005 zwischen der EU-Kommission, Wissenschaftsorganisationen und Verbänden der pharmazeutischen Industrie. Da diese Übereinkunft zehn Jahre alt ist, die Idee des 3R bereits von Wissenschaftlern 1959 zusammenfassend publiziert wurde, ein gleichwertiges System ohne Tierexperimente erfahrungsgemäß zehn Jahre Entwicklung benötigt, ist der Impuls in Hessen, aus Hessen jetzt notwendig und vielleicht sogar fällig und überfällig. Meine Damen und Herren. Deshalb ist dieses Thema Bestandteil des Koalitionsvertrages zwischen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wir vereinbarten, wir streben an, Tierversuche langfristig durch alternative Verfahren zu ersetzen. Dazu wollen wir im Rahmen der Autonomie der Hochschulen eine Professur für 3R-Verfahren einrichten. Ob Tierversuche nun langfristig durch andere Verfahren vollständig ersetzt werden können, wird unterschiedlich bewertet. Diese Frage wird nun aber nicht politisch weltanschaulich und auch nicht emotional entschieden, sondern fachlich wissenschaftlich im Rahmen der 3R-Forschung ausgewertet. Natürlich ist es ambitioniert, die Prüfung eines neuen Arzneimittels auf Toxizität, Mutagenität und Teratogenität ohne Tierexperimente durchführen zu wollen. Aber es werden Wege gesucht, die Tierversuche zumindest deutlich zu reduzieren. Dies ist ein Signal. Wir setzen das seit 2002 bestehende Staatsziel Tierschutz in unserer praktischen Politik, in unserem Verantwortungsbereich um. Es ist aber auch das Signal, dass wir die Freiheit der Forschung als hohes Gut ansehen. Es gibt den Forschenden Universitäten und der pharmazeutischen Industrie in Hessen die Sicherheit, dass Tierexperimente für Grundlagenforschung und präklinischen Prüfungen von Medikamenten weiterhin möglich und willkommen sind, soweit ethische Vorgaben sorgfältig beachtet werden. Freiheit der Forschung und Tierschutz haben beide Verfassungsrang. Die Einrichtung der Lehrstühle für 3R-Forschung ist ein entscheidender Schritt unseres Wissenschaftsministers Rhein, beide Ziele in Einklang zu bringen und miteinander zu versöhnen. Wir wollen so wenig Tierexperimente wie irgend möglich und so viele wie nötig, um die Forschung auf dem Gebiet der Medizin, Pharmakologie und Biologie zu stärken. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Bartelt. Als nächstes hat das Wort für die Fraktion Die Linke Frau Abgeordnete Cardenas. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der von der Regierungsfraktionen eingereichte Entschließungsantrag ist in seinem Ziel grundsätzlich begrüßenswert. Tierschutz und Tierrechte stoßen in unserer Bevölkerung auf immer breitere Zustimmung. Eine demokratische und aufgeklärte Gesellschaft tut gut daran, sich dieses Themas ernsthaft und aufrichtig anzunehmen. Dennoch oder gerade deshalb erscheinen uns aber manche Einzelheiten des Antrags und die darin hochgelobten Maßnahmen zu vage, nicht verbindlich genug. Es fehlt allein schon eine konkrete Zielsetzung. Wie viel Prozent sind denn eine deutliche Verringerung, wie Sie sie wollen? Die Tierversuche, wie es im Antrag heißt, zunächst einzudämmen und erst langfristig durch alternative Verfahren zu ersetzen, ist nicht genug. Langfristig, meine Damen und Herren, dauert uns deutlich zu lang. Das sogenannte 3R-Prinzip Replacement, Refinement und Reduction zu Deutsch, Vermeidung, Verfeinerung und Verringerung von Tierversuchen im neuen Hochschulgesetz zu verankern, ist ein wichtiger, wenn auch nicht allzu großer Schritt auf dem richtigen Weg, an dessen Ende aber ein allgemeines Verbot von Tierversuchen stehen muss. Doch ich frage mich, welche Reichweite dieses Prinzip hier tatsächlich erzielen kann, wenn es zu diesem Thema nur eine kurze Passage gibt und daher viel Interpretationsspielraum möglich ist. Lediglich der Umfang der Dokumentations- und Berichtspflichten über die Umsetzung des 3-R-Prinzips wird vom entsprechenden Ministerium und vermutlich auch der Landestierschutzbeauftragten festgelegt. Was bedeutet das aber im Einzelfall? Nun, die Pflicht gegenüber dem Ministerium begnügt sich mit bloßem Dokumentieren und Berichten. Selbst diese Dokumentation und Berichtspflicht ist ziemlich wässrig. Ministerium und Tierschutzbeauftragte entscheiden allein, wie groß der Umfang ist. Ob die Hochschule sich dann überhaupt für ihre Tierversuche wird rechtfertigen müssen, ist nicht geklärt. Und mit welchen Argumenten sich dann rechtfertigen darf, ist ebenso unklar. Wünschenswert wäre es, wenn die Hochschule nachweisen müsste, dass derzeit keine technischen Alternativen existieren, die ein qualitativ ausreichendes Ergebnis bieten können und der zu erwartende Nutzen des Versuchs so erheblich ist, dass ein Tierversuch absolut notwendig sei. Oder aber muss sich der Tierschutz letzten Endes damit begnügen, dass die Hochschule nur behauptet, entsprechende Alternativen seien teurer und damit einfach nicht wirtschaftlich? Wer entscheidet also, Frau Hammann, dass es keine Alternativen gibt? Wer entscheidet, dass ein Tierversuch wichtig genug ist? Die ethische Abwägung fehlt ganz. Schon jetzt fordert das Tierschutzgesetz die Unerlässlichkeit eines Tierversuches. Die genannte Passage dagegen ist weit laxer. und Deshalb wird die tierexperimentelle Forschung so ungehindert weitergehen wie bisher. Das ist jedenfalls unsere Befürchtung. Schließlich gibt der Gesetzentwurf noch nicht einmal her, was denn eigentlich bei einem Verstoß des 3R-Prinzips passieren soll. Deshalb wäre hier von der Landesregierung mehr Mut zu mehr Verbindlichkeit zu wünschen gewesen. Darüber hinaus werden in Gießen und Frankfurt zwei Stiftungsprofessuren gefördert, die am 3R-Prinzip forschen. Das begrüßen wir natürlich. Die dafür vorgesehene Förderung durch Hessen beläuft sich allerdings auf nur etwa 2 Millionen €, wenn ich es richtig verstanden habe, für fünf Jahre. Wir bezweifeln ernsthaft, dass diese Mittel für das angestrebte Ziel ausreichend sind, da die Bandbreite der Forschungsarbeit doch beträchtlich ist. Es ist wichtig, an dieser Stelle aufzuzeigen, dass sie eine Umorientierung ohne zusätzliche Kosten genügen würde, die nötigen Mittel bereitzustellen. Allein der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die in großem Maße Tierversuche im Hochschulbereich finanziert, stand im Jahr 2012 ein Etat von 2,5 Milliarden € aus öffentlichen Bundes- und Landesmitteln zur Verfügung. Demgegenüber stehen der tierversuchsfreien Forschung jährlich nur etwa 4 bis 5 Millionen € staatliche Unterstützung zur Verfügung. Nicht mehr als ein Almosen verglichen mit den Milliardenbeträgen, die in die tierexperimentelle Forschung fließen. Auch die Landesbeauftragte für Tierschutz geht in ihrem letzten Bericht von einem krassen Missverhältnis zugunsten der Forschung mit Tierversuchen aus. Hier ist dringend eine grundlegende Umorientierung in der Mittelvergabe geboten. Nach Diplombiologin Silke Strittmatter von Ärzte gegen Tierversuche, die an unserer diesjährigen Tagung mit dem Titel »Tiere sind keine Ware« teilgenommen hat, sind in Hessen 2011 um die 170.000 Tiere in Tierversuchen verbraucht, sprich getötet worden, davon 58.000 an hessischen Hochschulen. Sie stellt auch klar – ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis – das Hauptproblem stellt die Grundlagenforschung dar, die bundesweit rund 40 aller Tierversuche ausmacht. Hier wird nicht geforscht, um anwendbare Ergebnisse zu erzielen, sondern zum reinen Erkenntnisgewinn. Selbst diese zweckfreie Art der Forschung wird mit dem neuen Gesetz sicherlich nicht eingeschränkt, da ja die Sinnhaftigkeit der Versuche nicht infrage gestellt wird, sondern es geht nur darum, ob es eine Alternative gibt. Doch selbst wenn die Wissenschaft hier zu brauchbaren Ergebnissen käme, so bleiben Tierversuche doch ethisch unverantwortlich. Tiere sind keine Messinstrumente, die man wie ein Gerät nach Gebrauch und Verschleiß einfach wegwirft. Sie empfinden Angst, Schmerz und Leid und haben Anspruch auf ein artgerechtes Leben ohne unnötiges Leiden. Auch aus diesen Gründen müssen wir uns endgültig versuchen, von Tierversuchen zu verabschieden. Es ist wissenschaftlich belegt, und auch Frau Hamann sprach ja schon davon dass Tierversuche eben nicht den medizinischen Fortschritt erbringen, der immer versprochen wird. Ich möchte einfach ein paar Zahlen anfügen. Eine Auswertung aus 2012, die Daten von 13 großen Arzneimittelherstellern aus den Jahren 2007 bis 2011 unter die Lupe nimmt, kommt zu einer Durchfallquote von 95 der zuvor an Tieren getesteten Arzneimitteln. 95 kamen nicht durch die klinische Prüfung am Menschen als besonders gefährlich erwiesen sich Medikamente zur Behandlung von Krebs, Herzleiden und psychischen Erkrankungen. Die getesteten Medikamente wirken also oft gar nicht und wenn doch, dann anders als erwartet und richten häufig große Schäden an. Und zwischen 20 und 50 der Medikamente, die auf den Markt kommen, werden wieder zurückgerufen oder mit Warnhinweisen versehen, weil sie bei Menschen Nebenwirkungen hervorrufen, obwohl diese im Tierversuch nicht erkannt wurden. Im Jahr 2003 sind in deutschen Krankenhäusern mindestens 58.000 Menschen aufgrund von der Nebenwirkung von Medikamenten gestorben, die zuvor an Tieren getestet worden waren und eigentlich hätten sicher sein sollen. Auf der anderen Seite wäre Aspirin nie zugelassen worden, hätte man sich auf die Tests an Mäusen wirklich verlassen. Obwohl also die Tierversuche viel Leid und Schmerzen bringen, kostenintensiv sind, und sich die Ergebnisse häufig nicht auf Menschen übertragen lassen können, wird weiterhin an dieser milliardenschweren Industrie festgehalten. Wir fordern daher, dass die meisten Mittel, die derzeit in Tierversuchen fließen, auf die Erforschung und Anwendung von tierversuchsfreien Methoden umgeleitet werden. Nur dies wäre ein ernstzunehmender Anreiz, um Tierversuchen entgegenzuwirken und eine ausreichende Kapazität für tierversuchsfreie Forschung zu schaffen. Wer es mit dem Ausstieg ernst meint, wird uns an diesem Punkt denke ich, beipflichten. Alternativen sind also dringend geboten, sowohl ethisch als auch wirtschaftlich. Und es gibt schon Alternativen. Die sogenannte In-vitro-Revolution beispielsweise erlaubt es, menschliche Zellen und ganze Mini-Organismen auf Chips zu kultivieren und so ganz ohne Tierversuche, Medikamente und andere Wirkstoffe zu testen. Durch die Struktur der Chips lassen sich exakte Modelle kreieren, die viel zuverlässigere Ergebnisse liefern. Es bedarf allerdings noch einiges an Entwicklungsarbeit, um diese Methode serientauglich zu machen. Und auch deswegen noch einmal wir müssen deutlich mehr Mittel, die jetzt noch zur Finanzierung von Tierversuchen dienen, für die Entwicklung und Anwendung solcher Alternativen zur Verfügung stellen. Es reicht aber nicht, meine Damen und Herren, nur die Tierversuche an den Hochschulen einzudämmen, sondern dies muss in der gesamten hessischen Wirtschaft geschehen. Wer Tierschutz als Staatsziel in die Verfassung übernommen hat, der sollte auch dafür sorgen, dass Tierversuche nicht nur zur Entwicklung von Medikamenten, sondern auch in der Kosmetikindustrie und in der militärischen Forschung verboten werden. Sie sehen also, meine Damen und Herren, hier bedarf es noch mehr an Arbeit seitens der Politik, um das 3R-Prinzip nicht nur in einem Gesetz, sondern auch in der Realität zu verankern. Letzten Endes ist es aber nicht nur eine Verringerung, Verfeinerung und Vermeidung von Tierversuchen geboten, sondern der vollständige Ausstieg. Und dieser ist nicht nur ethisch geboten, sondern auch machbar und wirtschaftlich sinnvoll. Also ich fasse zum Antrag zusammen, richtige Richtung, aber deutlich zu kurze Reichweite. Wir hätten uns mehr gewünscht und können uns daher leider in der Abstimmung nur enthalten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Cárdenas. – Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Nicola Beer für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Tierschutz ist wichtig. Auch und ich sage gerade auch bei Tierversuchen. deswegen ist es nicht zufällig, dass es bereits sehr strikte tierschutzrechtliche Regelungen zum Spannungsfeld zwischen der Freiheit der Wissenschaft, die in unserem Grundgesetz konstituiert ist, und auch dem genauso im Grundgesetz enthaltenen Staatsziel Tierschutz niedergelegt ist. Bereits jetzt ist in § 7 Tierschutzgesetz festgelegt, Tierversuche bezüglich der Schmerzen, Leiden und die Zahl der verwendeten Tiere auf das unerlässliche Maß zu beschränken und Tiere, die zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden, so zu halten, zu züchten und zu pflegen, dass sie nur in dem Umfang belastet werden, der für die Verwendung zu wissenschaftlichen Zwecken unerlässlich ist. Das bedeutet aber auch – und damit komme ich auf den größten Anteil des Antrags, der uns hier vorliegt – zurück. Das bedeutet, dass bei Betrachtung des Tierschutzgesetzes der Tierschutzversuchstierverordnung und auch der EU-Richtlinie zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere aus dem Jahr 2010 klar wird, dass das hier von allen Rednern zitierte 3R-Prinzip nicht zusätzlich hochschulrechtlich verankert werden muss, um Gebot für unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu sein. Tatsächlich – und das haben Sie, Frau Kollegin, geflissentlich verschwiegen – wurde in der Anhörung im Wissenschaftsausschuss deutlich, dass die hessischen Hochschulen schon längst nach dem 3-R-Prinzip handeln. Auch bei der DFG ist festgelegt, dass für tierexperimentell arbeitende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Anwendung des 3-R-Prinzips Bestandteil der Versuchsplanung ist und andernfalls eine entsprechende Förderung nicht stattfindet. Herr Kollege Bartel hat heute noch einmal für die CDU-Fraktion darauf hingewiesen. Das bedeutet aber doch eindeutig, dass die zusätzliche Verankerung im Hochschulgesetz redundant ist. Das könnte man noch hinnehmen. Ich als Juristin weiß, dass sehr viele schlechte und teilweise auch sehr viele Sachverhalte so geregelt werden, dass sie sich unnötigerweise in vielen Gesetzen immer wiederholen. Das heißt, das wäre noch nicht das größte Problem, dies einfach zusätzlich zu regeln. Aber die gleichzeitig mit dieser redundanten Aufnahme ins Hochschulgesetz vorgesehenen zusätzlichen Berichtspflichten im Hochschulgesetz bauen eine zusätzliche Bürokratie für unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen auf, die nicht notwendig sind. Auch hier haben die Hochschulen sehr deutlich gemacht in der Anforderung, dass sie die Gefahr sehen, dass die Wissenschaftler entnervt um einen Bogen um die hessischen Hochschulen machen oder vielleicht ganz ins Ausland abwandern. Wohlgemerkt, es geht nicht um die Frage, Tierschutz ja oder nein. Es geht nicht um die Frage, Tierschutzversuche nach Möglichkeit unnötig zu machen, sondern es geht lediglich um die Frage, welche Hürden man aufbaut auf dem Weg dorthin und ob es wirklich notwendig ist, hierzu weitere Dokumentations- und Berichtpflichten aufzunehmen oder ob die Mühe und letztendlich auch das Geld was dann in diese zusätzliche Bürokratie fließt, nicht besser dort investiert wäre, wo wir Tierversuche vermeiden helfen. Damit komme ich zu dem richtigen Punkt in Ihrem Antrag. Das ist leider bei Ihnen erst auf der Skala 4, nämlich der Weg, in die Forschung zu investieren. Das ist etwas, was wir als Freie Demokraten absolut begrüßen. Das ist hier eine entsprechende Unterstützung seitens des Landes für zwei bzw. Gießen und Marburg teilt das ja auf zwei weitere Professuren auf, damit es drei Professuren gibt, bei denen eben ganz konkret danach geforscht wird, wie man Tierversuche ersetzen kann. Auch die Ausgestaltung dieser geförderten Professuren ergänzt sich sehr gut. Die Forschung an der Universität in Frankfurt beschäftigt sich im Hinblick auf die Tierversuche mit Experimenten an Zellen. Das heißt, die Frage, wie durch dreidimensionale Zellkulturen Experimente mit Tieren vermieden werden können. Und in Gießen geht es mit dem Forschungsschwerpunkt sowohl in der Tier- als auch in der Humanmedizin darum, das Leid der Tiere z. B. bei der Entwicklung von Arzneimitteln zu reduzieren. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass schon die Tatsache, dass z.B. die Stiftungsuniversität Frankfurt aus eigenen Stiftungsmitteln der Universität, also nicht nur aus Landesgeldern, sondern mit zusätzlichen 300.000 € aus eigenen Mitteln in diese Forschung investiert, zeigt, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst ein Interesse an dieser Forschung zur Vermeidung von Tierversuchen haben, also das leider allzu oft bediente Zerrbild gegenüber Wissenschaftlern und Forschern hier widerlegt wird. Aber so richtig und wichtig die Vermeidung von Tierversuchen ist, so sehr ist nicht zuletzt auch in der Anhörung im Wissenschaftsausschuss deutlich geworden, dass eine ganze Reihe von Forschungsfragen auch weiter nicht ohne Tierversuche, möglich sind, und zwar auch, wenn, liebe Frau Cárdenas, nicht alle Probleme durch Tierversuche im Vorhinein abgeklärt werden können. Sie haben völlig recht. Und Auch ansonsten ist hier richtigerweise in der Debatte zu Recht darauf hingewiesen worden, dass Tierversuche nicht alles regeln und lösen können, dass es nachher immer noch andere Erkenntnisse geben kann. Ich sage einmal gerade im Hinblick auf das Beispiel, was Sie gewählt haben, es mag dann eben sein, dass psychische Probleme bei Menschen andere sind als bei Ratten und dementsprechend diese Aussagefähigkeit der Versuche etwas eingeschränkt ist. Aber ich glaube zur Wahrheit gehört auch darauf hinzuweisen, dass eben die Tierversuche noch eine ganze Zeit lang hin weiterhin unerlässlich sein werden wenn wir alle Möglichkeiten ausschließen wollen, Gefährlichkeit, insbesondere Giftigkeit oder sonstige Gefährdungen für Menschen, für Leib und Leben auszuschließen. Deswegen verweise ich nur noch einmal darauf hin, dass es gerade die Justus-Liebig-Universität Gießen war, die in der Anhörung, obwohl sie in der entsprechenden Tierversuchsvermeidung und vor allem auch in der Vermeidung von entsprechendem Leid an Tieren hier so engagiert ist und von der Landesregierung gefördert wird, dass gerade diese Universität in der Anhörung davor gewarnt hat, mit der Einfügung des Ziels der vollständigen Ersetzung von Tierversuchen durch andere Methoden unrealistische Erwartungen zu wecken. Und ebenso fehlt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es uns darum gehen muss, alle 3R beim 3R-Prinzip zu berücksichtigen, nach wie vor bis heute ein gesicherter Weg für die neue Tierversuchsanlage an der Universität Frankfurt. Also auch ein Feld, wo man sich als Land noch einmal engagieren könnte. Insofern als Fazit konzentrieren Sie sich, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Regierungskoalition, auf das tatsächliche Handeln, sowie mit der Förderung dieser beiden Professuren. Aber ersparen Sie uns, uns insbesondere den verantwortlichen und auch sehr verantwortungsvoll handelnden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an unseren Hochschulen und Forschungseinrichtungen, das Errichten neuer Bürokratie, wie Sie es mit der Aufnahme im Hochschulgesetz und insbesondere der dort vorgesehenen Berichtspflichten hier erreichen wollen. – Herzlichen Dank. – Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. – Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Rhein. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Verwendung von Tieren für Forschung und Wissenschaft ist wohl eines der schwierigsten, aber auch eines der Themen, das besonders ambivalent ist. Ich glaube, es ist noch viel mehr als das. Es ist im Grunde genommen, wenn man sich die Dinge genauer anschaut, sich mit den Dingen vertiefter befasst, ein klassisches ethisches Dilemma. Wir beeinträchtigen oder wir töten sogar Leben, um mehr über das Leben zu erfahren und vielfach auch, um anderes Leben zu retten. Dieses Dilemma wird ja dadurch noch verschärft dass Wissenschaft, Forschung und natürlich insbesondere wissenschaftliche Medizin selbst eine ethische Verpflichtung hat, gegenüber dem Menschen seine medizinische Versorgung sicherzustellen, und zwar immer mit den jeweils neuesten Erkenntnissen. Da gibt es viele Fragen, die sich stellen, die man am besten ohne Verhärtung der Diskussionslinien beleuchtet, ist beispielsweise – oder ich will es mal so formulieren – oder wäre es beispielsweise richtig, darauf zu verzichten, Ebola-Kranken zu helfen, weil wir darauf verzichten, grundlegende Kenntnisse darüber zu erlangen, wie diese Viren in die Zellen eindringen, wie sie sie zerstören und dabei die körpereigene Abwehrkraft überwinden? Oder wäre es beispielsweise richtig gewesen, weil hier sind wir ja einen ganz großen Schritt vorangekommen im Bereich der Parkinson-Erkrankungen, wenn Mediziner darauf verzichtet hätten, die sogenannte tiefenhirnstimulation zu testen, um Parkinson-Patienten zu helfen? Das sind unglaublich schwierige Fragen, und ich glaube, es gibt einfach keine einfache, keine simple Antwort darauf. Es gibt keine pauschale Antwort darauf, und es gibt auch keine Antwort auf die Frage, ob wir zu viel Tierversuche haben oder ob wir in angemessenem Umfang Tiere in der Forschung verwenden. So einfach ist das nicht. Was man aber aus meiner Sicht, wenn man realistisch ist, doch mit einem Ja beantworten kann, ist, dass, und ich füge das in Parenthese sehr deutlich hinzu, jedenfalls aus heutiger Sicht, Frau Kollegin Schardenas, tierexperimentelle Forschung notwendig ist. Da beißt die Maus keinen Faden ab, um das sehr deutlich zu sagen. Ich will vielleicht auch mal mit dieser mehr ein bisschen aufräumen, die Sie immer wieder anfügen. Ich habe das auch in Ihrer Pressemitteilung gelesen Die Ergebnisse seien nicht auf den Menschen übertragbar, die man bei Tierversuchen erreichen könne. In der Tat Menschen sind keine Mäuse. Das ist so. Ich glaube, da muss man keine große Weisheit haben. Die Ergebnisse sind vielleicht auch nicht eins zu eins übertragbar, verehrte Frau Kollegin, wegen der Ähnlichkeit von Zell- und Organfunktionen bei Säugetieren, es ist aber natürlich zu erwarten, dass Prinzipien auf den Menschen ich betone das Prinzipien auf den Mensch grundsätzlich übertragbar sind. Ich will das auch sehr deutlich sagen, auch um die Forscherinnen und Forscher in Schutz zu nehmen, den Sie ja vorwerfen, Sie machen das umsonst oder Sie machen es aus welchen Gründen auch immer Sie haben wirtschaftliche Gründe, glaube ich, verwerflicherweise angeführt. Kein Mensch macht grundlos Tierversuche, Frau Kollegin Schardenhaus, und kein normaler Mensch tötet gerne ohne Grund Tiere. Aber immer dann, wenn es um die Fragestellung nämlich des intakten Organismus geht, und immer dann, wenn es eben nicht ausreicht, was unsere Wissenschaftler ja in überwiegendem Maße mit Zell- und mit Gewebekulturen zu arbeiten, dann sind Tierversuche bedauerlicherweise unvermeidbar, um die Grundlagen des Lebens zu verstehen und insbesondere auch, um Fortschritte in der Medizin zu erzielen. Allerdings, gilt natürlich auch und das will ich sehr deutlich und auch sehr unterstrichen hier sagen, dass wenn man die Frage so beantwortet hat, wie ich sie eben beantwortet habe, dass es allerstrengste Regelungen und Regeln geben muss. Deswegen war es richtig, dass das Tierschutzgesetz in den vergangenen Jahren in Deutschland mehrmals überarbeitet worden ist und verschärft worden ist. Deswegen war es auch richtig. Dass es, Frau Kollegin Beer hat darauf hingewiesen, dass inzwischen europaweite verbindliche Regelungen gibt und dass nur Versuche genehmigt werden können, für die es keine Alternativmethoden gibt und die im Übrigen auch wichtigen Zielen dienen. Meine Damen und Herren, dazu gehört natürlich aus meiner Sicht ganz besonders prominent Transparenz und Offenheit. Denn nur wenn man in diesem Themenbereich mit Transparenz und Offenheit arbeitet, dann gewährleistet das das Vertrauen in unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sehr verantwortungsvoll mit dem Thema, sehr verantwortungsbewusst mit Tierversuchen umgehen und eben, dass einer bösartigen Legendenbildung auch vorgebeugt wird. Und insoweit, das will ich auch sehr deutlich sagen, Frau Kollegin Hammann, begrüße ich Ihre jährliche Abfrage der entsprechenden Zahlen, die Sie ja, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren, seit 15 Jahren bestimmt, seit 1999 abfragen, weil Sie eben auch für Transparenz sorgen. Was sagen Sie? Konsequent abgefragt haben und die natürlich auch dazu Anlass geben, immer wieder sehr genau hinzuschauen. Auch aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht richtig, dass es in kaum einem anderen Bereich der Forschung einen derartig hohen Dokumentationsaufwand und auch ein so dichtes Kontrollnetz, verehrte Frau Kollegin Beer, gibt? Insoweit wird aus meiner Sicht richtigerweise im neuen Hessischen Hochschulgesetz festgelegt, dass wer Tierversuche macht, dokumentieren und berichten muss, was er tut, um alternative Verfahren zur Vermeidung, zur Verringerung und zur Verfeinerung von Tierversuchen umzusetzen. Wir machen das nicht, um den Menschen mehr Bürokratie aufzubürgen. Wir haben ja schon heute die Notwendigkeit und die Verpflichtung zu dokumentieren, sondern wir machen es damit, dass verantwortungsbewusstes Handeln auch transparent und offen dargestellt wird. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie oft wir redundante Regelungen in Gesetzen haben. Wenn wir aber einen Bereich haben, in dem ganz besonders, in dem ganz besonders hingeschaut wird und in dem einem besonderen Umfang auch Tierversuche gemacht werden, dann ist es der Hochschulbereich, und dann muss es in dem dafür zuständigen Gesetz natürlich geregelt werden. Wo denn sonst? Aber, aber wir tun als hessische Landesregierung noch viel mehr, denn wer die beschriebene eingangs beschriebene Einsicht hat, der hat natürlich auch die Pflicht, alles zu tun, dass entsprechend der von Russell und Birch – Herr Dr. Bartel hat darauf hingewiesen – schon 1959 entwickelten 3R – Reduce, Refine, Replace nur so viele Tierversuche durchzuführen, wie unbedingt notwendig sind, um eine wissenschaftliche Fragestellung zu beantworten, die Untersuchungsmethoden so zu verbessern, dass die Tiere möglichst wenig belastet werden und Ersatzmethoden für Tierversuche zu verwenden, wann immer das möglich ist. Diese Fragen kann man nicht mit einem Glauben, Denken, Meinen beantworten, sondern das sind Fragen, die man seriös nur von Wissenschaftlern mit wissenschaftlicher Expertise beantworten lassen kann. Deswegen richtet das Land Hessen zeitgleich zwei – verehrte Frau Hamann, Sie haben vollkommen recht – gehabt, gewisserweise sogar drei neue Tierschutzprofessuren mit dem Ziel 3R ein. Verehrte Frau Kollegin Müller, dies ist eine deutschlandweit beispielgebende Maßnahme zur konsequenten Umsetzung von Tierschutzmaßnahmen in der Wissenschaft. Da sind wir den geschätzten Kollegen aus Nordrhein-Westfalen oder den anderen Beispielen, die Sie genannt haben, weit voraus, weil niemand sich ganz konkret auf die 3 R so stützt, wie wir das tun. Andere kümmern sich um Tierversuche. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wir tun es mit einem besonderen Fokus. Ich glaube, das ist richtig, weil das fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs fördert. Es zieht Wissenschaftler aus der ganzen Welt an. Und je mehr Wissenschaftler auf diesem Gebiet forschen und lehren, umso größer wird am Ende der Output sein an leistungsfähigen und praxisreifen neuen Verfahren. Wir unterstützen bewusst an der Goethe Universität in Frankfurt und und das unterstreiche ich, weil es von Anfang an so nicht geplant gewesen ist, aber wir haben es ja ausgeschrieben, wir haben es begutachten lassen, wir haben Wissenschaftler sich mit den Konzepten befassen lassen und auch an den mittelhessischen Universitäten konkret in Gießen jeweils eine Professur mit der Ergänzung, die Kollegin Ammann schon genannt hat. Es sind Kollegen, die sich grundlegend unterscheiden. Und die, und ich finde, das ist der Charme der Lösung, sehr verschiedene Aspekte der 3R-Forschung bedienen. Frankfurt, der Kollege Dr. Bartler hat darauf hingewiesen, setzt den Schwerpunkt beim Replacement. Und Mittelhessen legt einen besonderen Fokus auf den Aspekte des Refinements. Und das Land Hessen unterstützt die Universitäten dabei mit 2 Millionen €. Und die Universitäten ihrerseits leisten einen Eigenanteil von insgesamt 2 Millionen €. Das sind in der Summe 4 Millionen €, Frau Chardinas. Also Da kann man doch nicht sagen, dass das wenig Geld wäre. Das ist eine große Summe, um entsprechend zu handeln und sich aufzustellen, die wir da investieren, um eine deutliche Verringerung der Zahl der Tierversuche in Hessen zu erreichen. Meine Damen und Herren, ich finde schon, das sind 4 Millionen €, von denen jeder Euro gut investiertes Geld ist. Deswegen bedanke ich mich sehr für den Antrag der beiden Regierungsfraktionen. Vielen Dank, Herr Minister. – Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache. Wir haben auf der Tagesordnung den Entschließungsantrag, Drucksache 19 16 der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Tierschutz stärken, und Lehre, stärker in Forschung und Lehre verankern. Über den stimmen wir ab. Ich bitte um die Zeichen, wer dem Antrag zustimmt. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion Die Linke. Damit ist der Antrag beschlossen mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, Bündnis 90, die Grünen und SPD gegen die Stimmen der FDP bei Enthaltung der Fraktion Die Linke. Meine Damen und Herren, damit ist auch dieser Tagesordnungspunkt erledigt. Nach der Vereinbarung gehen wir jetzt in die Mittagspause und setzen die Sitzung um 14 Uhr fort. Ich unterbreche die Sitzung bis dahin.